Check the best thing? Ich verbiete so. Einmal bitte. <lacht> bei der Ecke, da ich dachte, noch hin der Ecke. Ecke. Ist noch ja, hin? Ja, noch hin. 60 Meter mit der... der... rausdenken? Ja. Oh mein Gott, der... schießt genau dazu. Das ist der... letzte. Oh mein Gott. Yeah, give a shot. Da kommt noch ein Team. Das war das für ein random Shit. Warte mal, jetzt kann ich gut gewesen. Meter. Ja. Nur Heck? Ja. Yep. Ich trifft damit nicht einmal auf 16 Meter. Das Team haben wir aber ich glaube es war noch ein Team. Der ist tot, alle drei? Ja. Die ganzen hm. Kassel da oben, ja? Wie ist das Ist rot, ja, <lacht> oh, das ist doch doch doch doch Примежаю. Зовем дохвым. А Ah, ist ein Ding drin. Aber wir sollten nicht anzünden, dann haben wir richtig geil. <lacht> Ach du meine Güte. Hör ich <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Das ist Wien Ja Hage ja, ich du ihn? Klein Ich glaube ich muss warm doch Bin mir nicht ganz sicher Wo oh, Unten drinnen. Das ist Feier. jetzt ist alles kommt doch nie mehr da auf. Ich mach das mal fallen ja. her. Ey, das ist eine nice, neue Säcke da. Und da. Jo, der ist da beim Loch. Aber also, was hast du? Der war gar nicht mehr jetzt, glaub ich. What oh, fuck is Rupert? Hey, I will I wie Ist wie wir es früher offen da? Zu draußen? Echt? Oh, ist das? <lacht> oh was <war> ich da gesagt Boah, <lacht> <lacht> Rein, <lacht> Vor mir, ich muss nachladen. Gerre. Okay. Ich hab auch gelobt, haben wir schon. nice. Wir haben zwei Teams, jetzt gibt's nur das Bounty. Jetzt geht nicht mehr aus, also wir müssen auch noch ankommen wie müssen wir müssen noch. Ja. Ja. Ja, ja.